ich habe mal wieder einen kleinen Geschwindigkeitsvergleich gemacht auf meinem uralten Dell Dimension, der hat nur einen Prozessor, ist mittlerweile zehn Jahre alt, baue ja so um die 2005, da habe ich drei alte IDE-Festplatten ausgegraben, auf der einen war noch Windows XP ursprünglich drauf, ich habe jetzt mal drei Linux-Betriebssysteme aktuell installiert und mal geguckt, wie schnell sind die, vorab gesagt, die sind ungefähr gleich schnell, macht keinen Unterschied kommt auch darauf an automatischer Login oder nicht oder wie schnell waren die Festplatten die sind ja wie ihr seht nicht ganz identisch wir hätten als Kandidaten äh, Debian 8 äh, mit Xfce das mache ich zuletzt dann haben wir Chromium ja mit Openbox das ist quasi ein Ubuntu System ne? Da fällt hinten die Festplatte vor Schreck schon um. Ja, das ist ein Ubuntu-System, basiert auf Ubuntu 14.04 Langzeitversion. Und wir haben last but not least, da wofür XP drauf war, da habe ich mal Linux Mint, auch in der XFCE-Version, alle drei Platten, selbst die, die hinten abgestürzt ist, in der 32-Bit. Mal kurz den Vergleich angeschaut. Ihr seht, die brauchen alle so um die Minute. Freut mich sehr, dass die mittlerweile. Alle gleich fix sind. Finde ich gut. Ich hoffe, dieser Test war hilfreich. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.